Family, Blessings und willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 Grand Caravan AX Willy Ich bin Willy Party Pilot und streame mehrheitlich Flight Simulator mit der Copter Air Family in Gruppenflügen wie auch Flugwünsche auf Twitch. Schauen wir uns den Grand Caravan mal genauer an, Erste Linie Parking Brakes Set, die ist hier versteckt, die setzen wir. Hier oben haben wir die Treibstofftanks, die können wir beide mal öffnen, da haben wir Battery, schalten wir auf On, dann schalten wir Fuel Bombs auf On, wir haben Avioning Master, 1 schalten wir ein. Ja, okay. Hier die Lichter natürlich. Wir wollen Triebwerk starten, Legenlight, Navigationslichter können wir auch gleich einschalten. Wenn es zu dunkel sein sollte oder so, haben wir hier unseren Lichtpanel für die Instrumente wie auch das Panel oder Fluorlight. Genau. Toss. System Test. Okay. Vielen Dank. Wir schalten unser Gemisch, also drehen unser Gemisch auf 50%. Dann gucken wir, es ist alles frei. Sehr schön. Und wir starten unser Triebwerk hier auf Start. Der startet hoch. Hier seht ihr seht, der Druck steigt auch. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Dann können wir hier unsere Pumpe auf Normal stellen. Zweite Aviation schalten wir ein. Und der Starter schalten wir aus. Ganz einfach, wenn man weiß wie. Ich hoffe, ihr habt gesehen. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt in die Kommentare. joint den Discord. Schaut live vorbei auf Twitch. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video-Tutorial, Highlight oder wie gesagt, Livestream. Billy, Billy, Captain, Party, Party, Pilot, Pilot. Pilot. Thank <laughs> you.